Du kannst nicht sagen, du hast von der Ja, ich die dann die also das die auch die Ja, schon, aber dann in meinem Fall hat sie ausgerechnet, 7000 Quadratmeter braucht die große Anspruchnahme. Und dann ja. kriege ich eine andere Fläche. Das heißt, du wenn, wenn du mir sagst, es wird im H2C bereich schon kauft, das heißt, es wird gekauft, taucht, das, Tauch, das Tauch. Ja, warum ist es dann taucht? Ein Tausch, ist, ist, tausch, ist. Er er tausch ist, ist ein Tausch, aber da ja. ja. ganz einfach, damit dem, äh, jene, jeder ja. den Kampen, den der da die der Meinung sind, die die hinterlegen haben, die der geld haben, dass sie da dann doch noch ein Grundstück zur Verfügung haben. Das haben wir Geld gell. Das war ja, aber was du schon gutst, ist, dass wir diese Tauschwerte zu befügen haben. Da haben wir dann so gesagt, ja, stimmt, wenn wir da uns vorher gesagt haben, das Stück das wir haben, deshalb müssen wir einordnen, wenn man da so sagt, aha, du hast das gut Ja, da aber auch das das dann, dann stimmt die Zahl doch, dass 29,5 Hektar noch landwirtschaftlich gut kann. Ja, das stimmt dann schon. Mhm. Nein, jetzt kann, kann ich das, ich das aus dem Worten jetzt ja. Da jetzt was zwischenkommt, hast du gedacht, du kannst eine Fläche im HQ10 gegen ein Stückchen von dann tauschen und derjenige, der das im HQ10 nimmt als Tauschfeld, kriegt dann überhaupt keine Entschädigung. Das ist für mich Verständnis. Machen wir nicht weiter aus. Vorschlag Ich bin froh, dass das eigentlich fünf. Das, das Angebot ist allen Gemeinderäten gesandt, was wir dem Herrn Bürgermeister übergeben haben und was wir auch am Dienstag drauf den Gemeinderäten die Möglichkeit gegeben haben, unser Angebot Herz zu bekommen. Jetzt komme ich mit der Horrorzahl. Das ist hier unten ausgerechnet auf Basis von 10 Euro, 5 Hektar werden abgelöst, und zwar das sind jetzt die Mehrkosten zum derzeitigen Angebot der Gemeinde, und zwar von 7,50 Euro auf 10 Euro, das wären 125.000 Euro. Wenn alle Landwirte einmalig entschädigt werden würden auf Basis der 10 Euro, wären das 11,5 hektar ein Zusatzkosten von 1,2 also Euro, also 1,20 Euro pro Quadratmeter, wenn das 138.000 Euro mit 8,5 Hektar, mit 8 Hektar, wenn das 85 Cent, 68.000 Euro und mit 10 Hektar im 100, wenn das 50 Cent, 50.000 und wir von äh, 331.000 Euro. Das wäre, wenn alle auf einmal entschädigt werden. Wir haben den Vorschlag gemacht, wir wollen das nicht, wir sind Landwirte drin, wir haben Kinder und es ist üblich, dass man das für die nächste Generation in guten Zustand hält und auch für uns wäre es unverantwortlich, wenn wir das akzeptieren, für unsere Kinder einmal Geld zu nehmen, Geld ist ein wichtiges Finde ich weiß nicht, ob das über drei Generationen wollt. Wenn ich jetzt rechne im um HP 10 ist es mit fünf Schäden weg, also nehmen wir mal an, dass da in drei Generationen kein Geld mehr vorhanden ist. Wenn wir die Entschädigung im Anlassfall wählen würden, dann steht für diese Projekte der Betrag nicht, weil es nicht abgegolten wird. Das heißt, das sind die 120.000 Euro. Deshalb kann ich aus meiner Sicht diese Zahlen, die kolportiert worden sind, leider sind es nicht mit Daten hinterlegt, die es berechnet werden, sondern nur das Ergebnis, kann ich das nicht nachvollziehen. Das sind die Zahlen, die ich berechnet habe, und ich habe das vorher mal nachgerechnet, ich glaube, ich habe keinen Rechenfehler, wenn es so sei, bitte, sagt es so das, aber das wäre unser Vorschlag, wie man das läuft. Das sind irgendeine Frage, die ich beantworten Das Entschädigung heißt, plus Anlassfall. Das ist richtig. Entschädigung plus Anlassfall. Das ist die obere Kalkulation, würde momentan für die Gemeinde 125.000 Euro mehr kosten. Und zukünftig wenn ein Schaden das mehr. Und das habe ich vorher aufgeschrieben, dass das in 100 Jahren, 100 Jahren kalkuliert, 310.000 Euro sind. Und das ist so, 310.000 Euro und das wäre, wenn man das 100 Jahre, dann ist Euro. Und der Entschädigung plus Anlassfall, da okay, ich jetzt so rausgehört, ähm, Entschädigung für die 5 Hektar oder 6 Hektar, muss ich jetzt sagen und sonst der Rest fallen, wenn was ist. Plus die Verkehrswertminderung. Uh, das Modell, was wir vorgeschlagen haben, ist die Verkehrswertminderung. Der tritt sofort ein. Und das wäre auszuzahlen. Das ist auf Basis von 10 Euro gerechnet, mit 23 Prozent. Das wäre genau das, was das Land Steiermark im Projekt fördert. Die 2,30 Euro beim HQ10, die 1,65 Euro beim HQ30 und die 1 Euro beim HQ100. Also für einen Landwirt, der die Ablöse im Anlass, also die Entschädigung im Anlassfall wählen würde, und jetzt nur um diese Komponente äh, der Teil, der für die Entschädigung vorgesehen ist, das waren die 1,2 also Euro, die würden jetzt nicht fällig werden und erst in Zukunft der Schaden entsteht. Und die 2,30 Euro würden jetzt fällig werden, weil das die Grundentwertung ist. Und die Grundentwertung ist, tritt sofort ein, ist damit sofort zu zahlen, wie auch im Land so gehandhabt. Und das heißt, die Mehrkosten von 1,20 Euro, sind, Cent, also der Betrag dort, das wäre jetzt nicht fällig, so wie es da oben ist, das ist jetzt auf Null. Und 125.000 Euro wäre der Mehrpreis, der. Die Idee, ist, die Flächen verkauft haben, dass die ich für den Dampf vorgesehen sind und für die Übersprünge. Ja ja, auf Basis von 5 Auf Basis von 5 Da jetzt die Wiener Frage, zwar, also wie viel erspart sich, würden jetzt alle Grundstückseigentümer die Entschädigung im Anlassfall nehmen, dann würden wir jetzt ja diese Spalte, wo du jetzt sagst, wo Gemeinde steht, 1,2, 0,5, 0,5, steht, im Moment ersparen. Hast du auch ausgerechnet, wie viel sich die Gemeinde dann jetzt, insgesamt ersparen würde. Das heißt, was könnten wir, wenn man es jetzt nicht gleich sein wird, aber dafür, werden die Zollen notwendig, welche Bauern das so wählen würden. Und die Landwirtschaftskammer hat gesagt, wir können die Grundeigung nicht bevormunden. Und deshalb ist die Wahlmöglichkeit in unserem Vorschlag drin, dass das ja jeder Grundbesitzer bis selbst machen kann. Für die Leute, die ich vertritt, wir haben da um die 19 Hektar Grund. Und bei uns wären alle bereit, die Entschädigung im Anlassfall zu wählen. Wie viel wäre das dann ungefähr? 19 Hektar mal, kann man da sagen, wie viel im HQ10, 30, 100 sind? Wir sind? Die Flächen sind ziemlich verteilt, also wir haben von HQ10 bis HQ30 und HQ100, das wird der Schnitz ziemlich über die Fläche fassen. Okay. Das ich kann ja jetzt nicht konkret sein. 19 Hektar. Weiß, das ist der ist möchte, wissen, man das im Anlassfall oder was? jetzt ersparen. Ja, Entschuldigung, ich hätte jetzt einmal auf die Frage. Sicher bei 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 2. Wenn ich die Summe zusammenrechne, für ich nicht aus. Die, die 3, Summe von 331.000, ich habe zwei Modelle gerechnet. Eins, wo alle die Entschädigung im Anlassfall nehmen ja. würden. Und eins, wo alle die Entschädigung sofort nehmen würden. Das ist das Modell, was die Sound bevorzugt. Dann würden mehr Kosten durch die Gemeinde entstehen zum derzeitigen Angebot, das die Gemeinde gegeben hat. Von 125.000 Euro, die Flächen, die aufgekauft werden, Von 138.000 Euro Entschädigung, im Anlass, äh Entschädigung, sofort, der sofort ausgezahlt wird. Im HQ 30 68.000 Euro und im HQ 150.000 Euro in Summe 331.000 Euro. Kleinen Fehler, Entschuldigung, da ihn, Entschuldigung, das muss ich mir entschuldigen. Entschuldigung. Ja, ja. Deswegen habe ich so, falls ein Fehler entdeckt würde, bitte so dreimal Aber oh, nicht absichtlich, macht man, weil da passiert nichts. geht das schon, dass ich so eckern was Da besuchen Gibt es noch So, ich So, Unsere Ja, Der es ist Ja. ja. Okay, also wir haben im Moment 125.000 Euro mehr Kosten plus die Entschädigung Anlassfall. Ich habe jetzt kurz ausgerechnet, der Mittelwert zwischen 1,205 und 105 ist die 05. Wenn ich die mit den 19 Hektar, die jetzt da angesprochen worden sind, multipliziere, komme ich auf eine Summe, die sich die Gemeinde jetzt im Moment erspart. 161.500 Euro. Das heißt, wenn ich nur diese 161.500 Euro, die wir diesen 19 Hektar Besitzern nicht zahlen müssen, aber Sporbuch legen, zweckgebunden, brauchen wir keinen Kredit aufnehmen, braucht man nicht zum keinem Land Fragen gehen, sondern brauchen nur dieses Geld, das wir sowieso ausgeben würden, um die Zukunft ansparen. Und in 100 Jahren, die Zins Zinsniveau wird sich wieder bessern, kommen wir dann locker aus für alle diese Schäden, die glaube ich, jetzt vorgerechnet worden sind. Also ich glaube, dass dieses Angebot wie besser durchdacht ist, als jeder Vorschlag, den wir jetzt gehört haben bis jetzt. Es gibt Experten, die festhalten, dass ganz einfach ein Anlassfall nicht zu bezahlen ist und dass die Entschädigungssummen, die vom Sachverständigen festgehalten wurden, völlig in Ordnung sind und somit, sage ich mal, für uns gibt es den Anlassfall nicht. Das, für das, für das, das es nicht aus dem Punkt ist der nicht verhandelt worden, sondern Ich, habe das das das ich sage mal, müssen da schon andere Dinge auf die Tisch kommen. Aber wir dürfen andere bestellen, haben. Das wir schon. Das ist alles. Aber wir dürfen andere stellen, wenn wir möchten. das dürfen wir, bei gemeinsam. Ja, Gemeindeordnung. Aber jeder Gemeinde ja, haben ja, auch einen Antrag gestellt. Ganz im Ernst, das war jetzt so toll aufgeschlüsselt. Jetzt möchte ich wirklich eine Meinung hören, warum diese, diese kleine Summe von uns nicht bewältigbar sein soll. Du bist sonst so innovativ, du hast ein Mach-Mit-App gemacht, du hast trotz, einer, trotz eines Urteils des Verwaltungsgerichts auch weiter eingeladen, das heißt, du hältst die sonst an und machst Dinge eigen, die sonst in Österreich nicht üblich sind. Warum traust du es diesmal nicht? Es geht ja nicht ums Traum. es geht darum, was wir, was wir können und was wir nicht können. Ja, das könnten, wir, das ich mal es, geht darum, wir aussehen, bitte, wir es geht darum, dass wir uns da auch nicht auf Generationen hin verschossen können. Und wir wissen ja nicht, was in 10, 20, 30, 40 Jahren ist. Und aus dem Grund hat das Land einfach festgelegt, ganz einfach, dass es nur Entschädigungen, einmalige Entschädigungen gibt. Und keine Gemeinde äh, kann das so machen, dass sie sagt, okay, ich zoll immer und ewig jetzt okay. da im Anlassfall aus, weil keiner sagen kann, äh, was die Zukunft weniger ist. Wer kann. vom Land hat dir das gesagt? Ja. Das tut jetzt nichts zur Sache. Es tut sehr wir haben dazu Sitzung mit dem Bezirk heute mit dem Bezirkshauptmann darüber nachher noch gesprochen. Ich habe heute mit der Landtagsabgeordneten, die sich dem Landesrat für Agrarwirtschaft gesprochen und es hat nie jemand von denen erwähnt, dass das nicht möglich ist. Das ist, wie die Gemeinde will, sehr wohl möglich. Das heißt, du berufst es auf Menschen, die wieder nicht da sind. Zu uns sagst du jedes Mal, wir sagen, wir sollen das schädlich mitbringen von der Aufsichtsbehörde, aber du legst uns jetzt nichts vor, mit wem du geredet hast. Du stellst das in den Raum als Tatsache, die nicht beweisbar ist. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich darüber reden, dass und ich jetzt als Tatsache da, dass du mit irgendjemandem fehlen musst jetzt. Aber es geht um so die bitte. So du hast ja nochmal dass ich noch noch mit mit dem darum, haben, wir gemeinsam äh, der, der Gemeinderat jetzt festlegen soll, äh, welchen Betrag wir zur Verfügung stellen, können auf der anderen Seite der Betrag, dass die uns leisten können, das ist alles. Das um ja, das diese um. Beträge sind auch noch vorgegeben. Und wir fragen uns, dass im den Hochwasserschutz das ja. notwendig ist, da sind wir uns kurz dran geeinigt. Und es muss aber auf der anderen Seite auch so sein, dass klarerweise, wenn jetzt ein Angebot von einer Seite kommt, dann, dann muss man auch darüber sprechen können, man muss darüber verhandeln können, das kann nicht sein, das ist es. Und sonst Von euch ist bis jetzt kein Gegenangebot gekommen, sondern die Punkte, die sowieso im Enteignungsgesetz vom Eisenbahnergesetz stehen, plus in dem, was üblich ist in Österreich, mit dieser Räumung, also dass du sagst, von elf Punkten sind sieben ganzlich erfüllt, diese sieben Punkte hätten sowieso erfüllt werden müssen, die sind nur sicherheitshalber eingeschrieben worden. Das sind die zwei wesentlichen Punkte, um die es geht, und das sind genau zwei, das ist die Erhöhung dessen und äh, die Entschädigung im Anlassfall. Genau für die zwei Punkte hätte ich von euch denn jetzt einen Kompromiss. Du forderst jetzt, du glaubst einen Kompromiss ein, jetzt mach du einen Kompromissvorschlag, was du dir denkst, wie man die zwei Punkte auf dies ankommt lösen kann. Da habe ich ja nichts gehört bis jetzt, außer nicht. Wir in der nächsten Fraktion durchdiskutiert. Wir haben uns dann darüber Gedanken gemacht, was jetzt Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und sind zu einem Ergebnis gekommen. Äh, wir haben uns auch die Vorschläge von, von, von Markel angeschaut und wir haben uns auch hab mir gedacht, äh, extra für die Zeit genommen, dass ich gesagt habe, okay, wir setzen uns zusammen mit der Landwirtschaftskammer äh, und haben die Dinge auch besprochen. Und da habe ich auch gesagt, ein Anlassfall wird nicht gehen, aus unserer Sicht gesehen jetzt jeder anderen Meinung sagt, okay, da kann ich auch nichts machen. Aber das ist Ich so jetzt am vorher. sagst du vorher was. Ja. Wir sind heute da. Wir sind heute eine Einigung, finden auch mit den Grundvorsitzern. Das, das steht steht der der Sprech. Sprech. Es gibt ja schon Einigungen mit den Vorsitzern. Das ist eine Setsamologie, das geht um ein Thema. Ja, und das hat Vorgespräche, du warst bis damals, im Jahr 2000, oder du, dein Vorgänger, der August güttember beauftragt worden, von Gemeinde Gespräche zu führen. Und da kommen wir wieder zurück auf das Gesprächsprotokoll, wo du Zusagen getätigt hast, wo du auch vermerkt sind. Und das war auch im Anlassfall, was das ihnen, ist beschlossen Ja, aber du hast dem entgegnet auch nicht, dass es nicht geht. Du hast ja die Aussicht gestellt, ja, es ist möglich. Wenn es möglich ist, wenn es und du möglich hast, ist, hast es aber nie dezidiert zu ihnen gesagt, nein, es ist nicht möglich. Du hast es im Gut